Hallo und herzlich willkommen hier auf sports äh, Wir sind jetzt bei dem dritten und letzten Zerg-Tutorial angekommen, Zerg gegen Protoss dieses Mal und natürlich habe ich mir wieder den Mark äh, bzw. Whitenham vom Dead DeadPixels geholt und ja, dann erklären wir uns mal, was muss man gegen, bei, gegen Protoss als Zerg so beachten. Äh, ja, also das ist ähm, auch ein Bild, äh, der ins Makro gehen soll, mit einer relativ frühen dritten Base und äh, so als kleines Feature spielt man dann einen, einen Link-Drop, um ähm, ja vielleicht ein bisschen Damage zu machen und ja auch, äh, auf jeden Fall auch alles zu scouten, was, was der Protoss dann so macht. Ähm, wir starten nochmal auf mal zwei. Der Anfang ist wieder identisch mit den... Äh, Bild oder guides im ZVZ und ZVT. Wir starten mit einer 17-Hedge und äh, dann 18-Gas, 17-Pool. Zu ähm, so den ersten Overlords im ZVP. Der erste Overlord möchte an die Natural des, äh, des Gegners fliegen und gucken, ob, äh, ob ja am Lowground gewallt wurde und wie weit der Nexus schon ist. Der, den zweiten Overlord lasse ich auf den meisten Maps über meiner Hatchery stehen, um einfach zu gucken, dass ich nicht gekennrusht werde. Ähm, weil wenn ich da keine Vision habe, dann kommt das schon mal vor, dass ich da gekennrusht werde. Und so habe ich alle Zeit der Welt, das zu sehen und dann zu reagieren. So, ähm, ja, der, wenn der Pool gleich fertig wird und die Hatchery, äh, kommen zwei Queens. Und vier Linge. Ähm, man braucht die Linge nicht super zwingend so früh im ZVP, aber ich mag es dann damit äh, schon die Probe zu verjagen. Und ja, Link Speed. Und dann mache ich das anders als in den anderen Matchups. Nachdem ich genug Gas gemeint habe für Speed, nehme ich zwei Drohnen aus dem Gas, schicke die an meinen an mein Natural, um da effektiver zu meinen. So, äh, Dadurch, dass ich das mache, kann ich etwas früher meine, meine dritte Basis nehmen. Äh, die, werde ich, die setze ich bei, äh, ich glaube 31 Supply, setze ich dann die dritte Basis, dann baue ich eine weitere Queen an der an der Natural und äh, auch einen Overlord, damit ich nicht Supply Black werde. Ähm. Ja, ich habe mit meinem Overload gesehen, der Nexus ist da, alles, äh, alles in Time, ähm, keine Low-Ground-Wall, aber es ist auch irgendwie kein, kein One-Base-Play oder so. Ähm, ich äh, gehe hier zurück ins Gas mit 2 ähm, mit und äh, sobald mein äh, sobald ich dann wieder 100 Gas habe, gehe ich trotzdem auf meinen Overload speed falls äh, falls ich im späteren Verlauf des, des Spiels nochmal scouten möchte. Ähm, ich adde dann relativ früh vergleichsweise zu, zu anderen Matchups meine, meine Evolution Chamber, damit ich auch, äh, ja, damit ich auch ein bisschen was droppen was kann. Ähm, meine Overlords sind, sind so in Position, dass ich von, von beiden Seiten theoretisch reindroppen könnte. Äh, ich werde es... Ähm, in der Regel möchte man in die Main droppen, aber im späteren Verlauf des Spiels kann man ja auch Baning Drops oder so spielen und dann hat man dann den zweiten ähm, Overlord auch in Position. Äh, ich entscheide mich dafür, auf äh, plus 1 Melee zu gehen, einfach aus dem Grund, dass, äh, dass ich eine, eine Composition anstrebe, bei der Bailing die äh, den, den Haupt anstrebe verursachen. Oh. Mit dem Overlord, äh, mit dem ich hier gerade durch die Main scoute, hätte ich auch viel früher schon ähm, schon einen Drop Overlord draus machen können und acht Linge in die, in die Main droppen können, um, ähm, um zu harassen. Da ich aber äh, gescoutet habe, dass das ein Adapt Opening ist, äh, habe ich mich dafür entschieden, nur, äh, nur mit dem Overlord drüber zu fliegen und zu scouten, weil ich eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass ich mit einem, dass ich gegen einen Adept Opening Damage mit meinen Achtlingen machen würde. Und äh, deshalb habe ich das eher in, äh, in die Eco investiert. So, wenn wir uns jetzt den, den Status des Spiels angucken, so was können, was können wir von hier aus machen? Äh, wir haben Vision auf die auf die dritte Basis des Protos. das heißt, wir wissen, wenn die kommt und wir haben gescoutet, äh, es kommt jetzt hier Adapt Pressure mit, äh, mit Glaives, weil wir das Twilight Council gesehen haben und da, ähm, wenn man, wenn man diesen, diesen Style spielt, dann defendet man das mit, äh, mit Ling Baneling das heißt, wir bleiben auf einem, einem relativ niedrigen Drone Count, so 40 bis 45 sind da okay, um so äh, Adept Pressures zu halten und dann halt äh, ja wirklich die Adepten respektieren und lieber zu viele Dinge bauen als zu wenig. Und als Transition kann man dann äh, ja so die Hauptwege, die es, äh, die es gibt heutzutage im ZVP, äh, sind, äh, sind äh, Roach Ravager, ähm, äh, nein, nicht, nicht Roach Ravager, sondern äh, Ling, Baneling Ravager, damit wir auch unsere Melee-Upgrades äh, benutzen können, oder Ling, Baneling äh, Hydralisk. Äh, das ist äh, so ein bisschen davon abhängig, was ich, was ich scoute. Wenn mein Gegner natürlich ähm, Stargate geht und relativ viele Phoenixe öffnet, dann möchte ich meinen mein Hydra dann natürlich früher haben. Wenn es aber ein Ground-Style ist, wo ich, wo ich vielleicht etwas früher mit, mit Move-Outs oder Pushes von Protoss rechnen muss, dann, dann spiele ich lieber ling baning ravager ja, Ziel, Ziel des ling baning ravager styles ist es natürlich, auf, auf eine gute Eco relativ früh zu, zu kommen. Eine gute Eco heißt in dem Fall 4 Basen, 70 Drohnen und äh, mindestens fünf Gas äh, fünf Gas am, am Main, damit man ähm, ja so, so ungefähr 10 bis 15 Ravager hat und der Rest der Armee sind dann äh, Link Bailing. und dann muss man immer gucken, dass man, dass man gute Fights nimmt, dass man sich nicht, dass man nicht so in, in Force Fields reinrennt, sondern immer so, so, so Surrounds ähm, ansetzt. und ja der, der der Hydralist Style, den ich erwähnt hatte, ist es äh, dann gegen, gegen, Gate, äh, gegen Stargates natürlich äh, eher eher viable, die Banelinge und Linge auf dem Boden sind dann gegen die Adepts, die da meistens mitgespielt werden und alles was dann so im, im Air bereich umfleucht, äh, viele Protoss gehen ja auch sehr gerne auf Carrier, äh, da, die muss man dann einfach mit einem mit Timing Attack von ähm, äh, Hydra, äh, Ling, Baneling töten. Und ja, die Upgrades im ZVP äh, ich mache es an den in den meisten Fällen so, dass ich nach plus 1 Melee äh, auch plus 2 Milli äh, mache und dann anstatt des Carapace Upgrade äh, plus 1 Range für die Ravager und oder für die äh, für die äh, Hydralisken dann eventuell äh, wo man aufpassen muss gegen, gegen Protoss wenn man, wenn man scoutet und man sieht zum Beispiel den Dark Shrine-Bild, der relativ üblich ist, das heißt ein Twilight Council, ein Robo und ein Dark Shrine, dann, ähm, dann macht man sein Layer viel früher als, ähm, als man es sonst hat und man äh, hat in, in jeder Mineral Line einen Sportcrawler und hat auf jeden Fall genug Uh, Units um, um die vier uh, DTs, die dann kommen, auch daran zu hindern, die Sporecrawler einfach zu snipen. Wenn man das mit Ling-Only defendet, dann braucht man da schon ja, so um die, um die 30 Linger. Um, und ja, Ziel ist es dann, den, uh, den, den Sporecrawler nicht zu verlieren, damit da kein weiterer Damage uh, entstehen kann. Falls dieser Bild vom Protoss gespielt wird, muss man dann scouten, ob, äh, ob der eine dritte Basis nimmt oder ob man Follow-up All-in kommt. Wenn der All-in kommt, dann ähm, braucht man einen, einen Roach-Warren, um, um das anständig zu defenden und um dann anständige Fights zu nehmen. Wenn da kein All-in kommt, können wir das ganz normal äh, mit der Transition machen, wie wir das sonst auch gemacht hätten. So, äh, die Benchmarks äh, zu diesem Bild findet ihr wieder in der Videobeschreibung und dann äh, ja, war es das erstmal für die ganzen Zergs, äh, die ganzen Zerg-Matchups. Ganz genau. Das bedeutet, äh, spätestens nächste Woche werden wir dann auch noch die äh, protos äh, auf dem Kanal haben. Also am besten den äh, Kanal abonnieren und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt nächstes Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.